Oh je, so was von Fehl. Wir starten heute mit einem Duell zwischen einem Guard und einem Ele. Mir den Kawum. Zu Beginn eine höfliche Verbeugung, die den anderen anzuzeigen. Es geht los. Und der Wechsel auf den Elemental lasse ich. ich. starte mit dem Licht, weil ich nicht gefokust habe, direkt vorbei. Das ist schon mal ein Fehl, der braucht nicht sein. Ich bleibe auf dem Blitz und gebe ein bisschen. Gas, habe die Aura gezogen, um ihn und mit dem Aufwind stunne ich nicht. Jetzt gehe auf Feuer, das ist soweit sehr gut. Ich versuche, den Damage reinzukriegen. Und hier jetzt die leerbrennende Geschwindigkeit zusammen mit dem Lichtblitz, um ihn den maximalen Schaden reinzuhauen. Und im Folgenden jetzt viel zu früh ins Wasser, vollkommen unnötig an der Stelle. Ich habe kaum Schaden und den doppelten Fell hier, die reinigen Welle noch zu benutzen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das war definitiv Fehl, und zwar deswegen, weil er Zeit bekommt, seine ähm, CDs runterzufahren und auf der anderen er sich besser wieder zu bestellen. Also man sieht, er ist wieder bei drei Viertel im Leben. Ich hatte ihn vorher schon fast auf 30%. Hier hat er mich ein bisschen eingekesselt in seinen Hammer-Skill. Ich gehe wieder auf Feuer. Und da hat man das gesehen. Brennende Geschwindigkeit runter vom Dach, aber mit dem Lichtblitz eingeholt. Wiederaufwind, er ist bei 40% und aus irgendeinem Grund wechsle ich jetzt wieder in Wasser. Auch das vollkommen unnötig, vollkommen falsch und fehl. Er ist jetzt wieder bei 60%, anstatt auf, dass ich auf Blitz oder Feuer bleibe, um einfach Schaden reinzuholen. Auch diese verletzende Geschwindigkeit eher schlecht als recht und so. Zieht sich das ein bisschen durch. Kleiner Stun in Erde und schon wieder in Wasser. Jetzt könnte man vielleicht darüber nachdenken, dass es Sinn gemacht hat, aber ich war bei 60%. Das ist eigentlich gegen einen solchen garten nicht ganz nötig. Wieder der Lichtblitz mit meiner Geschwindigkeit. Er ist jetzt bei 10%. Jetzt hätte ich ihn normalerweise gehabt, aber was tue ich? Ich gehe auf Blitz, mache Aufwind und fliege vom Dach. Also sowas definitiv Failes habe ich schon selten erlebt. Nun gut, aber er ist ja noch da und ich habe immer noch Lust auf ein Duell. Von daher, zweite Runde. Und die zweite Runde startet natürlich wieder mit Verbeugen. Aber wie man sieht, ist der Gegner noch nicht resettet. Da warten wir natürlich drauf. So ganz fair ist es ja nicht. Auch meine Skills resetten, meine Erdrüstung geht langsam runter. Und ich wechsle dann zum Start auf Blitz. haben ihn jetzt im Fokus-G ran mit der Peitsche und versuche ins Schwäche reinzugeben was funktioniert jetzt startet er aber viel besser er hat sich ein bisschen eingepasst jetzt geht er runter naja so ist es halt normal da warten wir aufeinander jetzt dieses Dach ist ein schöner Punkt zum Kämpfen aber natürlich enger Raum mit einer schönen Absturzfähigkeit da unten sieht man jetzt einen weiteren Gegner der uns aber in Ruhe lässt nun zweite Runde auch er ist höflich ich wäre einfach reingegangen aber das kann ich auch wir können höflich sein. Ich starte wieder mit Blitz, Was normal ist, mir fehlt natürlich jetzt die, ähm, der Blitz, äh, jetzt mit Feuer an ihn ran. Mir ist der Fokus wieder ein bisschen abhatten gekommen. Jetzt haben wir ihn da. Er schafft es aber. Ich bin jetzt 60%, Prozent. mich ein bisschen runterzunehmen Jetzt kann man über das Wasser streiten, aber es macht jedenfalls mehr Sinn als gerade eben. Ich bleibe auf... Blitz und Feuer und versuche Schaden reinzumachen. Jetzt geht der Lichtblitz rein mit der brennenden Geschwindigkeit in Erde. Ihn immobilisieren. Er hat den Hammer gezündet da vorne, deswegen kann ich da nicht einfach so rein. Lichtblitz, ähm, Aura jetzt, um ihn aufzuhalten. Und hinterher. Aber, wie man sieht, auch ein Guard hat also manche Überlebensfähigkeiten. Ich gehe jetzt in Wasser das ist auch wieder nicht ganz so falsch nicht überstreiten kann, ob das also nötig war. Jetzt versuche ich gleich mir zu stunnen, jetzt ins Feuer zu gehen und nicht den Flammarten reinzubringen. Den Damage aufhalten, aufrechterhalten, um ihn möglichst schnell down zu kriegen, jetzt wo er doch bei 20% ist, er heilt sich ein wenig. Ich glaube in der Peitsche darauf, entscheide mich auch, die Peitsche zu wechseln gegen das Feuer und den Flammen reinzuschmeißen und die brennende Geschwindigkeit hinterher und Job Er ist sehr beständig, nicht wahr? Ins Wasser zu gehen, kann man hier machen. Es war eine Entscheidung, ähm, entweder weiter Schaden zu machen oder ähm, sich auf Nummer sicher zu machen, weil im Prinzip war ich safe und habe ihn hier jetzt auch besiegt. Ja. An der Stelle... Gehe ich aufs Lager raus, sehe rote Zahlen, rote Gegner, rot ist ähm, tot, das sind ein paar Krieger und ein Wächter und die haben einen Gegner in unserer Wache. Ich inke rein zu dritt, drei gegen zwei zu diesem Zeitpunkt, Schaden rein, ich zünde recht früh meine Erdrüstung, weil bei Kriegern und Wächtern macht es sich dabei sich gar nicht so schlecht. Ich verteile noch ein bisschen Segen auf den mittlerweile hinzukommenden zweiten Elona. Zwischendrin kommt noch ein dritter hinzu, also weiter Schaden rein. Die drei bleiben schön beieinander. Ich glaube, sie wünschen sich, dass sie ähm, gewinnen. Das haben sie nicht geschafft. Sie verlieren hier Leben. Der erste ist down. Ich retze nochmal schnell den zweiten Helfer. Und der Wächter ist am Boden. Und damit sind sie beide drei Geschichte. Ich bin low on health, wechsle jetzt ins Wasser total zurecht, im Gegensatz zu gerade eben. Und wir schaffen sie allesamt. Das Rage kann hier den Krieger auch nicht mehr retten. Ja, zum Ende unserer kleinen Serie. Für heute jedenfalls noch eine kleine Burgverteidigung ähm, in Unterzahl mit einigen Elona-Felsern. Man meint ja fast, seitdem wir keine Zergs haben, dass wir zumindest mal in den 1-zu-1-Kämpfen besser dastehen. Hier haben wir mehrere Gegner, die sich nicht so richtig reintrauben, weil da oben, und das sehen wir gleich, drei, zwei, drei Elona-Felser stehen. Natürlich mit dem ähm, gerade erst gedrehten Burgherrn, der natürlich unverwundbar ist, ja, immer verfügbare so also, die der Gegner versucht mich dann noch zu hauen und ich denke mir gerade, naja, vielleicht bauen wir mal lieber eine Balliste. Ich weiß nicht, ob das ein Grund war oder das was gebracht hätte. Ich baue sie zumindest mal auf. Diese Balliste alleine scheint ihnen so Angst zu machen, dass die sich zurückziehen und wir ähm, kriegen sie ja nicht aufgebaut. Danach gehen wir rein. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier rede im Hintergrund noch, ich habe ein tu Mikro an, ähm, aber leider nicht das von meinem Kollegen. Wir geben jetzt Schaden rein an die Gegner und ähm, versuchen die niederzumachen. Ich gehe den Ranger hinterher, der uns nicht mehr entkommt und am Ende deswegen auch verstirbt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Kommt doch immer wieder rein. Und wie ihr wisst, die Mohawks suchen immer wieder mit Mitstreiter. Und wir sind so wie viele andere. Nef definitiv. Ready for H.O.T. Heart of Zorn. <lacht> Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.